Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Transport Inc. Nachdem es ja in der letzten Folge nicht ganz so gut geklappt hat beim Tutorial, in der dritten Folge sind wir ja hier von der KI geschlagen worden, das will ich natürlich nicht so auf mich sitzen lassen und sage hier äh, immer weiter, wir versuchen das heute mal besser zu machen. Wir sitzen natürlich mal wieder hier in Frankreich zusammen mit der Autopost, äh, die war glaube ich in der Schweiz, und LASA, die hier in Spanien, zumindest letztes Mal das. Und wir haben hier natürlich die Kartoffel, Ka Ka Kartoffeltransporte. So. Ziel ist es immer noch, 5000 erste Klasse Passagiere zu transportieren. Und ich habe nicht gesagt, du sollst loslegen. Mal sehen, ob Marseille immer noch der Hotspot ist. Aber das sieht zumindest nicht so aus. Mal gucken, wo wir jetzt hier einen hotspot herkriegen Le Mans und Bourgues. Das ist schon zumindest mal etwas. 200. 270 von Brest, das sind zwar erste Klasse Passagiere, aber 270 von Brest, dann gibt es vermutlich gleich ein Sportevent in Paris, wenn so viele Leute dahin wollen, oder, oder, oder in Brest, beziehungsweise. Äh, wir gucken uns aber noch weitere Orte an, hier Lyon sind ein paar, Clermont-Ferrand, das ist wieder eine ewig lange Route, das wollen die Leute nicht mehr im. No Bias, die Bar... doch, doch, doch. Das könnte klappen. Hier ist eine Straße. Okay. Ah nee, äh, nee, da ist ja... Das äh, ist noch dazwischen, das werden die Leute vermutlich trotzdem nicht fahren wollen. Äh, Calais ist absolut tote Rose. Das heißt, wir haben aktuell zwei, zwei Orte, die ich zumindest so sehe, einmal paris Bourges und Paris-Le Mans, äh, Bourges lyon wäre auch noch eine Möglichkeit, Bordeaux, das ist zu weit weg, Toulouse, das ist, ich würde sagen, das ist auch zu weit weg, mit einer Bahnmöglichkeit, das wird auch nicht gehen, Na, dann fangen wir mal in Paris an, machen Paris-Bourgueses, Paris-Le Mans und mal sehen, wenn es reicht, dann ist okay, wenn es nicht reicht, machen wir noch Bourges und Lyon. Ihr merkt schon, ich gehe das Ganze jetzt deutlich schneller gleich hier an. Ich habe mich aber tatsächlich nicht vorbereitet. Also ich habe jetzt nicht irgendwie geguckt, wie, was, wo funktioniert. Also ich weiß nicht mehr als letzte Folge, außer dass es das letztes Mal nicht funktioniert hat, wie wir das gemacht haben. Und von dem her würde ich sagen, okay, das ist ein Riesenpreisunterschied für nicht mal so viel mehr Kapazität. Deswegen nehme ich mal diesen Bus hier, setz den auf, ah ne, Erstmal Linie erstellen, so war so, so, Paris, Auges und Paris Le Mans und dann wollen wir einen Bus kaufen, einmal auf diese Linie und einmal auf diese Linie und mal sehen, wie es funktioniert ja der bus wird zumindest mal voll das ist schon mal mehr als letzte folge damit haben wir schon mehr erreicht als letzte folge die leute sind allgemein sehr zufrieden das heißt wir können hier den ticketpreis ein bisschen hochdrehen mal gucken ob mit 85 genau alles in ordnung ist hier haben wir nicht so viel spielraum Hier gefällt den leuten die geschwindigkeit nicht ja vermutlich weil hier auch eine bahnverbindung ist dazwischen aber ja so hier 85 ist wohl zu viel setzen wir mal auf 83 runter ihr seht jetzt vermutlich auch äh, tatsächlich dann mal die preise hier unten ähm, in den letzten drei folgen habe ich ja die facecam wunderschön drüber, ge drüber gesetzt ähm, ich habe jetzt aber einiges noch äh, umgebaut, umfunktioniert. Die Facecam nehme ich jetzt komplett separat auf und kann sie im Laufe der ganzen Folge hier frei hin, frei hin und her bewegen. Einmal nach oben in die Ecke, dann in die untere Ecke, nach links, nach rechts, Kopf über. Das geht jetzt alles. Von dem her, ja. So, der Bus wird immer noch nicht voll. Dann bleiben wir bei 80 Euro, 80 Dollar wenn es nicht anders funktioniert. Ähm, wir haben aber definitiv hier zwischen Paris und Le Mans das Potenzial, eine zweit einen zweiten Bus zu setzen. Und da wir ja hier 5000 Passagiere transportieren müssen, denke ich, ist jeder einzelne Bus gern willkommen mal gucken okay Paris ist wieder voll das heißt wir können hier zack zack zack, zack. die Busse werden voll das ist alles wunderschön tip top so Bourgues, Lyon hatten wir noch auf dem Schirm das gucke ich mir mal gleich an wie das da aussieht wenn die Leute nicht mitfahren wollen dann nehmen wir Ah, ne dann Okay, wenn die Leut ähm, bevor wir noch einen weiteren Bus kaufen, weil das Geld ist. Wir haben nicht Geld ohne Ende. Äh, nehmen wir diesen Bus hier, setzen ihn auf die Linie. Aber finish. Oh, gut. Genau. So, setzt die Leute noch ab. Okay, da wollen acht mitfahren. Wie sieht.. Die Leute sind okay zufrieden mit der Geschwindigkeit nicht, aber vielleicht können wir im Preis noch spielen. Das sieht doch prinzipiell. Oh! Lyon-Clermont-Ferrand hier. Das ist doch deutlich kürzer. Gut, okay. Bus, du gehst wieder auf. Na, stopp! Du gehst wieder auf die Linie, machst aber die alte noch fertig. Dann löschen wir diese Route, erstellen eine neue zwischen Clermont-Ferrand und Lyon und kaufen dafür jetzt extra einen neuen Bus. Also die Linie, die muss funktionieren. Direkter geht's nicht. Die Bahn macht sogar einen Umweg. Das sieht gut aus, die Leute fahren mit, die Leute sind mit dem Komfort zufrieden, sind mit dem Speed okay zufrieden. Mal sehen, ob ich mit dem Preis rumspielen kann. Haben wir Luft? Haben wir. 83? Nein, 82. So, wir sehen auch schon hier oben, wir sind jetzt schon etwas gescheiter dran als ähm, in der letzten Folge. Ich habe mich in der letzten Folge noch zu viel darauf konzentriert, erste Klasse, äh, zweite Klasse Passagiere zu transportieren, um Geld zu scheffeln. Hat ja bekannterweise nicht so ganz funktioniert. Und haben wir Potenzial hier auch noch für einen zweiten Bus? Nein, haben... Wenn die Busse auseinander kämen, vermutlich schon. So, wir müssen auch kein depot bauen das heißt ich hoffe einfach mal dass die busse lange genug äh, lange genug das ganze mitmachen können so bus fahr du, mal, fahr du mal runter und dann legen wir den nächsten schon hier auf die linie hier kriegen wir keine hier kriegen wir keine leute hin Lyon und Lyon eventuell noch, äh, das würde ich noch probieren, wenn nicht ist das auch in Ordnung, weil hier ist auch eine Bahnverbindung, deswegen bin ich mir da, da, da jetzt nicht so ganz sicher, aber es funktioniert. Wunderbärchen. Jetzt, wenn man sogar organisiert und geplant hier rangeht, dann funktioniert es. das mit dem Tutorial sogar. Ja. Ähm, dann würde ich sagen jetzt gilt abwarten nee, das kannst du vergessen Paris Treu, ja okay, aber sind halt erste Klasse äh, also, oh, das sind halt zweite Klasse, Leute und die sind für uns jetzt nicht interessant in dem Sinne Leute hier sind trotzdem ein bisschen zu unzufrieden. Das heißt, wir gehen mit dem Preis mal ein bisschen runter. Mal sehen, ob wir die 12 voll kriegen jetzt. Ne, immer noch nicht. Ja, dann bleibt bei 80 Dollar. So, wir haben mittlerweile 2200 Passagiere. Die Busse sind nur alle halb oder mehr voll. Das heißt, wir kriegen vermutlich die 5000 Leute damit mit diesem Setup. Kriegen wir es durch. Und eigentlich ist jetzt wirklich nur warten. Ich möchte auch mal ganz kurz oben Fokus aufs Geld legen. Das ist ja richtig rentabel. Also wir haben mittlerweile weit über... Guck mal hier, die Busse, die, die bringen schon über 100.000 rein. Und die haben gekostet 36. Ja, 36. Also das lohnt sich. Ja, äh warten, aber wir sind jetzt jeden Moment durch. In 3 2 1 und durch. So. Easy. Ich weiß nicht, wie wir das letztes Mal verkackt haben, aber diesmal wollten die Leute auch mitfahren. Das hat das letztes Mal einfach nicht funktioniert. Oh je. <lacht> ähm, jetzt kommt noch Güterverkehr. Oh je, oh je, oh je, So, ich lese wieder vor. <lacht> Also, man sieht hier, es wird immer stärker, so dieser Vater-Sohn-Konflikt. Da hat man ja schon in der ersten Folge, glaube eine Andeutung davon gesehen. Da scheint er ja jetzt immer, immer heftiger zu werden. Der Sohn ist voll auf Prophet aus und der Vater ist eigentlich ein ganz netter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 absolut die Zeit aus den Augen verloren. Äh, von dem her verabschiede ich mich jetzt hier aus dem Schnitt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne da. bis zum nächsten Mal. Tschüss.